22 Jahre lang war Christoph Ballwein in der Gastronomie tätig. Seit rund einem Jahr begleitet er die Salzburgerinnen und Salzburger auf ihrem Weg in die Arbeit und zur Schule. Denn er ist Zugbegleiter bei der Salzburger Lokalbahn. Also der heutige Tag hat um 3.20 Uhr in der Renüsen begonnen Und da wird einmal alles hergerichtet, durchgegangen, alles verplant ist, die Türkontakte alle funktionieren, die Haltergriffe alle gängen, die, die Kloppsesseln, ob die irgendwie beschädigt sind. Die Ausbildung zur Zugbegleiterin oder zum Zugbegleiter dauert rund zwei Monate. In diesem Job ist weit mehr zu tun, als nur Tickets zu verkaufen. Da ist man noch zuständig, dass man da aus der Remise zum Beispiel den Zug vorbereitet, gemeinsam mit dem Triebfahrzeugführer und dann äh, runterfahrt, LB, Lokalbahnhof, und da werden in die ersten Züge in Betrieb genommen. Das ist immer so ein Triebwagen, wie man da gerade stehen sehen, äh, der muss zum Beispiel aufgebügelt werden, dann müssen die Türen müssen, äh, überprüft werden, dann äh, die Bremsprobe muss gemacht werden und alles, was halt, äh, zur Sicherheit des Betriebes noch an, äh, notwendig ist, das wird dann halt noch uns gemeinsam, also der Zugbegleiter gemeinsam mit dem Triebfahrzeugführer wird das noch vorbereitet. Erst wenn der Zug ordnungsgemäß vorbereitet ist, geht es auch an die für die Fahrgäste sichtbare Arbeit. Also, ich habe zwei Sachen. Einmal das Gerät, MFA-Gerät hast also, du wo man die ganzen Tickets ausdrucken kann. Und ja, die Geldtasche zum Kassieren. hat. Die Herausforderungen sind äh, zum Teil auch äh, im Umgang mit den Fahrgästen. Ich sage jetzt einmal so, es sind wahrscheinlich. Zu, 99, zu 90 Prozent sind die Fahrgäste sehr nett und liebenswürdig. Es gibt aber leider Gottes auch dann wieder ab und zu Fahrgäste, die, die besondere Betreuung brauchen. Aber genau das ist es auch, was vielen Zugbegleiterinnen und Begleitern viel Freude an ihrer Arbeit bereitet. Der Kundenkontakt und die Vielseitigkeit. Wir sind im Tunus-Dienst und dann gibt es natürlich auch die angenehme Seite, ist, dass man unter der Woche ab und zu mal frei hat. Nicht? Und da kann man viele Dinge erledigen, die was man vielleicht nicht noch. Machen Job nicht machen kann. Dass man heute nachher, wenn man Frühlings hat, im Sommer zum Beispiel nachher am Mittag fertig ist, dann kann man an See fahren, Schwimmer gehen oder wo weiß ich noch, Radlauf fahren. Kommunikativ und ein Teamplayer sollte man sein, wenn man sich für einen Job als Zugbegleiterin oder Begleiter interessiert. Wenn Sie sich gerne bewerben möchten, dann klicken Sie auf www.salzburg-ag.at.